Hallo, heute zeige ich Ihnen zwei verschiedene Varianten, wie Sie Kurse in Moodle finden können und zwei Varianten, wie Sie Kurse finden können, in denen Sie bereits eingeschrieben sind. Zuerst zeige ich Ihnen die einfache Suche nach Kursen. Hierfür scrollen Sie auf der Moodle Startseite zuerst ganz nach unten. Dann klicken Sie das Suchfeld an und geben den Kursnamen ein, nach welchem Sie suchen möchten. Ich suche hier nach einem Kurs aus der Geografie. Wenn Sie den Kursnamen eingegeben haben, klicken Sie auf Start. Nun erscheinen Ihre Suchergebnisse. Hier können Sie den entsprechenden Kurs auswählen. Sie haben Ihren Kurs nun gefunden. In der zweiten Variante zeige ich Ihnen die Suche über die Kursbereiche auf der Moodle Startseite. Zuerst müssen Sie dafür die richtige Fakultät wählen. Ich weiß, dass der Kurs im Kursbereich Geografie im Sommersemester 2021 liegt. Deshalb klicke ich zuerst auf die Fakultät für Physik und Geowissenschaften. Im nächsten Bereich müssen Sie das passende Institut wählen. Ich wähle hier das Institut für Geografie aus. Zu guter Letzt können Sie das passende Semester wählen. Ich nehme hier das Sommersemester 2021. Hier werden Ihnen nun alle Kurse in diesem Unterbereich aufgelistet. Ganz oben finde ich meinen Kurs. Nun möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Kurse finden, in denen Sie bereits als Teilnehmender oder Trainerin oder Trainer eingeschrieben sind. Zum einen finden Sie rechts auf der Startseite von Moodle unter Navigation Mein Moodle. Klicken Sie dies an. Nun wird Ihnen eine Semesterübersicht mit allen Kursen angezeigt, in denen Sie eingeschrieben sind. Sie sehen hier auch, ob die Kurse sichtbar sind oder nicht denn dann werden diese in Grau angezeigt. Hier können Sie den gewünschten Kurs finden. Diese Kursübersicht finden Sie ebenso, wenn Sie hier oben neben dem Tachosymbol auf Mein Moodle klicken. Sie werden auch hier auf die Semesterübersicht Ihrer Kurse geleitet. Eine andere Variante, um Kurse zu finden, in denen Sie bereits eingeschrieben sind, ist über die Funktion Meine Kurse. Diese befinden sich immer hier oben neben dem Koffersymbol. Wenn Sie hier die Maus hinbewegen, sehen Sie eine Liste aller sichtbaren Kurse, in denen Sie eingeschrieben sind. Sie können hier direkt Ihren Kurs auswählen. Bitte beachten Sie jedoch, verborgene Kurse können Sie über meine Kurse nicht sehen. Das waren die vier Varianten, wie Sie Kurse auf Moodle finden können.